Von der Weltwärtsjugend, von euch, muss ein neuer Spirit ausgehen. Ein Spirit der Toleranz, der Verantwortung, des Miteinanders, unserer Völker und Kulturen. Wir bauen auf euch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende hier bei uns in Berlin. Jahre Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts. Zehn Jahre Engagement überall auf der Welt. Ich gut, was ihr macht. Das ist toll. Schön, dass ihr heute hier in Berlin seid. Weltwärts hat die Szene, glaube ich, an Qualität wachsen lassen. Also es sind wichtige Sprünge nach vorne während der letzten zehn Jahre weltwärts wo Träger mit ihren Partnerorganisationen gemeinsam die Arbeit verbessern konnten. Wir sind ja von Anbeginn an, also seit 2008, bei dem, nehmen wir teil an diesem Programm und haben uns auch sehr stark gemacht dafür, dass diese süd nord komponente Weltwärtskomponente eingeführt wird, worüber wir dann sehr glücklich waren, dass das tatsächlich dann in 2013 passiert ist. Wenn ich zurück Zambia gehe, möchte ich eine kleine to help the children, I want to name it Sport for Change. I'm sure this web program will make me more mehr and have people to know and have opportunities for me to come up with an organisation in Zambia. Ich habe selbst ein Jahr einen freiwilligen Dienst in Kamerun gemacht meine Erfahrung an der Gehörlosenschule in Kamerun hat gestärkt, dass ich mich zu einem sozialen Beruf berufen fühle. Was weltweit bei mir verändert hat, ist, dass ich gelernt habe, dass man mit Menschen einfach immer und überall reden kann und auch muss, um die Herausforderung zu verstehen und auch gegenseitig sich bereichern zu können. Das hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt vermittelt. Das war das erste Mal, dass ich in einem sogenannten Entwicklungsland, Land des globalen Südens, unterwegs war und da längere Zeit gearbeitet habe und es prägt mich auch bis heute noch, weil ich mich seitdem auch immer noch im Bereich Entwicklungspolitik engagiere. Durch die Vorbereitungsseminare im Weltwärtsprogramm habe ich mich zum ersten Mal mit meiner Rolle als von Rassismus Betroffene in Deutschland lebende Person auseinandergesetzt und es hat einen Prozess in Gang gesetzt, der immer noch andauert, dass ich mich jetzt dafür einsetze, dass wir in Deutschland Alltagsrassismus bekämpfen. Wir setzen uns dafür ein, dass Weltwärts gerechter wird, dass Weltwärts in beide Richtungen funktioniert und fördern deshalb den Süd-Nord-Austausch und setzen uns da zum Beispiel gegen Visa-Ungerechtigkeiten ein. mit Weltwärts I still regard this as the most wonderful year of my life reflecting on who I was reflecting on what humanity was breaking the stereotypes that exist about my country particularly and then maybe about Africa in general. Genau, also ich habe in einem Kindergarten gearbeitet und dann habe ich einfach mit den Kindern Beziehungen ähm, gebaut. Ich glaube, dass die Erzieherinnen haben was von mir gelernt, wie man mit den Kindern umgehen kann und auch mit denen spielen kann und auf mit von den Kindern zu lernen. I don't think it's velvet that can change the world. I think it is people. Velvet is literally the vehicle through which people can change.